Hallo zusammen, ich bin der Philipp und ich habe von der Coop-Zeitung spiegellose Kamerakits testen. Wieso die Sony A7III für mich der absolute Sieger ist und wieso sie sich trotzdem nicht für jeden gleich gut eignet, möchte ich euch in diesem Review erzählen. Puh. Was für eine spannende neue Welt. Jahrelang hat es geheissen, eine gute Kamera muss einen Spiegel drin haben und jetzt erobern die spiegellose Kameras, die zwischen Sensor und Objektiv nichts haben, außer ein bisschen Luft, wieder der Welt. Im Wettkampf um immer bessere Bilder, haben die Hersteller sich schon lange gefragt, was kann man machen kann, um ein paar von den Limitationen von der herkömmlichen Bauweise mit einem Spiegel zu überwinden. Und die logische Antwort ist natürlich, der Spiegel weglassen. Dass das recht gut kann funktionieren und dass auch sehr viel Potenzial in den spiegellosen Kameras steckt, hat Sony schon vor 10 Jahren bewiesen. Sony A7 III hat einige Features drin, die ich nicht mehr vermissen Zum Beispiel der Iris Autofokus. Das sorgt dafür, dass die Kamera, wenn man ihn aktiviert hat, immer auf ein Auge scharf stellt, sobald sie eins im Bild entdeckt. Das funktioniert nicht nur sehr gut, sondern ist auch super praktisch, wenn man jemanden fotografieren und möchte, dass das Gesicht immer scharf ist. Seit dem Update von der Sony A7 III ist sie nicht nur mal gut zum Fotografieren und zum Filmen, sondern kann jetzt auch noch die Timelapse schießen und das kann sie saugut. Spannend, wenn man mit der Sony A7 III in der Nacht unterwegs ist ist nicht nur, dass sie enorm ein gutes Rauschverhalten hat, sondern auch der digitale Sucher ist für mich eine riesige Erleichterung. Ich komme von Spiegelreflexkameras, wo, wenn du in der Nacht durch Sucher schaust, ist es einfach schwarz. Wenn du bei der Sonja 73 durch Sucher schaust, ist es nicht schwarz, sondern du siehst genau das, was nachher auf deinem Bild sein wird. Weil wenn du ähm, in der Nacht Fotos damit nimmt sie ihres äh, ihre hohen ISO zum Vorschau darstellen, was einem enorm hilft, wenn man man's nachts zum Beispiel probiert, Sterne zu fetteln oder das Gebäude oder irgendeine Person, kann man schon bevor, dass man denen ähm, abdruckt, sieht man wie, das es aussehen wird. Die Sony A7 III besticht zum einen dadurch, dass sie eine super Fotos-Kamera ist, wofür es auch ganz viel gute Objektiv gibt. Und zum anderen, dass sie auch sehr gut filmen kann. Das ganze Review hier wird mit einer Sony A7 III gefilmt. Das was sie vor allem so spannend macht zum Filmen, ist, dass sie professionelle Videoformate anbietet. Wie Rec. 709 oder S-Log3. Das ermöglicht einem, dass man beim Filmen die Kamera auf die eigenen Bedürfnisse anpasst. Und auch der kontinuierliche Autofokus, der beim Filmen doch recht gut funktioniert, ist sicher etwas Praktisches. Etwas, was über viel zu wenig geredet wird bei Kameras, ist ihre Akkulaufzeit. Und die ist bei der Sony a 7 super. Im Gegensatz zur Canon RP, wo hinter das ein bisschen ein Problem ist. Wenn man filmt, hebt der Akku einfach ewig. Ich habe fast zwei Stunden am Stück gefilmt mit der Sony. Ich habe Timelapses gemacht von über zwei Stunden auf einem Akku. Hat super funktioniert. Auch wenn es kalt wird, merkt man nicht wirklich, dass die Akkulaufzeit nachlässt. Und wenn man mal doch unbedingt Strom bräuchte, lässt sich die Sony a 7 auch über ihren USB-C-Port durch eine Powerbank laden. Was mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat an der Alpha a 7 III, ist ihr Menü. Das hast du nämlich saugerusig aufgebaut und nicht besonders übersichtlich. Und wenn man dazu noch den Sprache auf Deutsch umstellt, wird jedes Wort so abkürzt, dass man die Hälfte nicht mehr versteht. Also man muss recht genau wissen, was man sucht und wo man es sucht. Damit man es findet. Die Sonne, sie betreibt, ist eine ziemlich starke Kamera, die sich für ganz viele Leute eignet. Weniger gut eignet sie sich allerdings für Einsteiger, die noch absolut keine Ahnung haben und wahrscheinlich vor all diesen redlichen Knöpfen und Funktionen ziemlich überfordert sie werden, wenn sie nicht ganz viel Geduld mit sich bringen und sich ganz tief in die Materie einschaffen. Und das ist durchaus möglich, denn die Betriebsanleitung ist erstunlich und sehr gut geschrieben und bringt einem recht weit. Die Sonja 73 eignet sich durch ihre Vielseitigkeit für ganz viele Leute. Die einzigen, die damit ein bisschen Mühe haben dürften, sind Anfänger, die noch nicht viel verstehen von Kameras und auch keine Lust haben, sich einzuarbeiten, sondern einfach gerne wieder abdrucken. Aber es lohnt sich, denn wenn man mal verstanden hat, welche Option wo versteckt ist und wie was funktioniert, ist es eine unglaublich starke Kamera, die einem erlaubt Bilder zu machen, wo andere zum Staunen bringen. Wenn man weiß, wie es geht.